Herzlich Willkommen in der Alan Lounge at Cadiz in Dubai. Die Lounge befindet sich nach der Sicherheitskontrolle auf Level 4 in Concourse B. In den zahlreichen komfortablen Bereichen kann in Ruhe gearbeitet, gelesen oder entspannt werden. Eine große Auswahl an Snacks, Getränken und warmen Gerichten garantiert, dass niemand hungrig in den Flieger steigt. Die Fluggäste stellen sich ihr gewünschtes Menü individuell zusammen und genießen die Mahlzeit in stilvoller Umgebung, fernab vom Trubel des Flughafens. Salate, Sandwiches, wechselnde Hauptgänge und Desserts bieten für jeden Geschmack genau das Richtige. Auch für Unterhaltung ist in der klimatisierten Lounge gesorgt. Gratis Wi-Fi, verschiedene Zeitschriften und Zeitungen sowie ein abwechslungsreiches TV-Programm lassen die Wartezeit verfliegen.